Hi und willkommen. Mein Name ist Aniol P. Und ich bringe euch oh, hey, zurück zur Let's Play Tales of Asperia. geiler Anfang. Ich bin voll professionell. Gehen wir durch die Wüste. In der letzten Folge sind wir durch die Wüste gegangen. Jetzt gehen wir durch die Wüste. Wir gehen langsam die Heiltränke aus. Also äh, Heiltränke, heilige Tränke. Und ja, wir haben so einen so ein Boss hier erledigt. So ein was war hat Medusa Schmetterling. War nicht so einfach. Wir haben die ganze Zeit einen Angriff gespammt, hat geholfen. Also, das ist, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich will nicht gegen die Fischer kämpfen. Sie sind halt als alte Fischer vom vorherigen Gebiet. Ich glaube, ja, dieser Stern da ein von dem möchte ich auf jeden Fall kämpfen. Noch vor der Part zu Ende ist. Ja, Truhe also so mitten in der Mitte, ne? Äh, okay. Was? Oh, ich weiß, wer das ist. Was zum Das Patty. ist <Sie>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 Also oh, ich kann nur nur nur nur nur nur Kan? nur nur nur じいちゃんのお宝のマリスステラを見つけるのじゃ。お、おれねえ。<笑> warum trennt sie sich die ganze Zeit eigentlich von uns, wenn sie sich doch sowieso wieder uns anschließt? Da verstehe ich irgendwie nicht. 空 空と風と大陽と… Was Soろ <lacht> Also von allen Leuten Leuchtumang und Aquaumang, okay. Zwei Klamotten groß ich So, warum tut sie sich die ganze Zeit uns? Warum tut sie die ganze Zeit die Gruppe verlassen, nur um sich uns wieder anzuschließen? Ich habe so ein Gefühl. Oh, okay. Nachher habe ich glaube ich hergestellt. Weiß ne? also nicht. Ich, ich meine, ich weiß den Grund. Wahrscheinlich hatten sie keinen Bock, sie überall jeder, sie ist Charakter, der irgendwie hinzugefügt wurde in der PlayStation-Version. Ich habe das Gefühl, die hatten keinen Bock. Oh Gott, sie in jeder Story hier in reinzupacken. Haben deswegen weiß ich nicht. Sie kurz Zeit für die Party aus der Party rausgenommen. Das ist drohe Dann weiß ich nicht, für so kleinere katzens sie mal wieder reingepackt. Also ich weiß es nicht selber will ich schon haben, glaube ich, keine Ahnung. Ja, das sieht, das sieht irgendwie so merkwürdig aus. Ey. Immer trennt sie sich von unserer Gruppe, nur um dann wieder, weiß ich nicht, fünf Minuten später wieder anzuschließen. Okay, in meinem Fall so ein paar Monate. Aber, wisst was ich meine? Ne? kommt irgendwie so komisch rüber. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin mit dem Ferien, da war schon richtig gerade äh ich will ja auch die ganzen throne der kann man wahrscheinlich wieder zurück Ne, Gott verdammt Boom. Wir durch die mitte durch jetzt bin ich gerade rechts schon wieder abgelaufen ich kann schon wieder rechts gelaufen ne? Da habe ich Patty gefunden. Die war mal mittig, so ungefähr, glaube ich. Keine Ahnung. Die Eltern. <lacht> Ach, die sind schon, hier sind schon tot. Das sind bestimmt diese ganzen Skelette, die herumliegen. weil sie sehen zwar, sind zwar voll da, da ist ein Skelett. Also bestimmt die Eltern. Ne? Das müssen die sein als genau die richtige Form. Die sind halt sehr hoch gewachsen gewesen die Eltern. Ich weiß ich einfach mal am Ende hier einfach geradeaus habe ich nicht sorge, hier sowieso alles finden werde so schatztunmäßig mäßig ist die wüste einfach zu groß das war so merkwürdig so wie in Castlevania so also kommen aber der terrible night to have a curse like this irgendwie so was kommt diesmal so ein Fenster hat so aufgeploppt Die langsam geht es mir aber echt nicht so gut mit den trinken also nicht da ist ein speicherpunkt da ist eine truhe da ist noch eine truhe leuchtband ich glaube das habe ich schon ich habe leuchtband 1 alpha über das werde ich definitiv noch nicht haben kette super kette spotten aber sie bleibt uns pet und repeat <lacht> <Hat gesich. lacht> Rapido, Kodomo, zu Kidakarana. Payo, die Mopi, die ich die Mero, Mero, Mero, Mero, Mero, Mero, Mero, Mero, Mero, ich mehr wasser hat voll gemacht <lacht> so Boah, ich habe jetzt hat angst dass irgendwie ein heiliger trank abläufen und auf einmal die gegner so gerade in meiner nähe sind sich zu mir umdrehen er hat schon manchmal so zu kämpfen geführt ich glaube, gegen dich habe auch nicht gekämpft. Da war eine geöffnete tour Das heißt, hier haben auch schon. Wir mal hier rein. Ah ja, ich spiele Raven. Stimmt. Weiß nicht wieso, weiß nicht. Raven. Raven es hier super in der Wüste. Habe ich mir gedacht. Ja, spielen wir dem mal. super Superstar? Superstar. Oh. Ja, das ist ein Amboss gerade den Tom und Jerry Style ein auf die Gegner fallen lassen. Der Fall. Ja, das Abzug Justierung, okay. hat Den Stein auf die Gegner fallen lassen. das wäre für old school cartoon ich eigentlich diese eine fähigkeit wo er weiß nicht bei jedem weiblichen Party mitglied hier mehr werte bekommen irgendwie so 5 prozent mehr werte das ist voll broken übrigens das hat es mir halt irgendwie mal auf spiel aufgefallen ist Schon gewundert, warum der Angriff so riesig ist im Gegensatz zu den anderen Leuten. Boah, jetzt geht das schon wieder los. Aber wer sich das ich weiß ich, beschwere mich da fast jeden Part drüber. Aber ich weiß nicht, wer sich diesen Mist ausgedacht hat. Ey. Er tut nicht den Kampf erschweren, ey. wenn die Gegner wegrennen. Das ist einfach nur nervig. Boah, Und mir gedacht, dass eine geile Herausforderung, wenn wir die Gegner wegrennen lassen. Was? Dieser Angriff, ne? ich tue so viel auf die Gegner schießen. Wie soll ich denn damit? Machen? Ja, äh, Torte, cool so, wo ist der Schatz? まだ dann sagt diejenige, der irgendwie einen Ausrüstungsgegenstand hat, der mehr Geld gibt. Oh Gott, ich hoffe, da kommt es gleich noch ein Gebiet, noch so ein Wüstengebiet. Weil ich glaube, meine heiligen Tränke reichen dafür nicht. Ich glaube, diese Flehrmäuse habe ich noch nicht bekämpft, ne? Na, oh. oh. <lacht> Arm nehmen wir. <lacht> Eisfleder. Ich mache Fledermaus, Einfach nur Eisfleder. Das Eisleder. Fliegendes Leder. So. 18.000 Punkte. Wir ist... werden wahrscheinlich weg. Das fliegen weg. <lacht> Ist ein starker Angriff, ey. was so, du Ich stehst oh, nicht auf. wo ist denn der? Schlange. Boah, ich werfe eine Schlange auf dich. So, Boah, ich bekam eine Mine da so Spießchen Holerapiida so, Oden Oden. Ja, Oden. Ja, Oden. Ne. Oden. Ich weiß echt nicht, was immer Japan mit die dieser Faszinierung von Faszination, mein Gott, von Essen hat in jeder Anime oder so was er immer irgendwie weil nicht. Das ist ein Charakter der voll auf Essen irgendwie verrückt ist oder so. Tales of Serie irgendwie Skits, die immer irgendwie weiß nicht. Ich weiß, kochen ist, ein, ist eine Spielmechanik in dem Spielen, aber trotzdem komme ich damit noch nie auseinandersetzen, wenn wir über Essen reden. So, natürlich kommt noch was, bevor ich. Ach, muss ich denn mal erst Tag werden, bevor die Cutscene kommt weil ich kann mich immer nicht einen Schritt bewegen ich habe mich habe mich schon gewundert warum kann ich mich manchmal nicht bewegen aber wahrscheinlich kann die Katze nicht ja im Dunkeln oder so ablaufen oder so oh, schaut da vorne Na, ah, die sind tot ja wenn die ausgetrocknet sind wie kann denn dann bitte schon eine Heilung irgendwie helfen ist tot, oder? Die ja, die ist tot. wenn ich nichts äh, wenn ich nix drücke ne? dann trinkt sie auf ewig weiter, oder? <lacht> mein Gott, wie viel ist denn in diesen kleinen Dingen drin, ne? hey, mich für dich, dass für ich Nani, nan, とかなる Kuno じゃ。この ich mich アルフとライラの旅。え、なんでそうです。もし muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen für die. Ich glaube, die haben schon lange genug gelegen. Was? Ja, oh, Okay, kampf als war Kein Ding. guck, ich, <lacht> glaube ich. guck, oh Gott, ich habe guck, viele tränke und also wird schon verballert ey. ich brauche einen laden wenn es geht bisschen fahren ein händler oder irgendwie so ich hoffe jetzt kommt ein Bosskampf oder irgendwie so weiter ist richtig doof gerade <lacht>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 ja das kann ich okay verfolgt das hat jetzt durch die wüste oder irgendwie so ausbrecher 35 ist auch gar nicht so stark man macht, macht sie mir so viele panik wart mal schwäche wasserfeuer ja er heilt klar was hatchen kommt macht ihr eigentlich für eine panik die ganze zeit ist jetzt ganz doof dass ich nicht irgendein wasser was natürlich nur feuerwaffen da ist ja wieder Feuer, ja, mit dem mit man ich auch. Du hast auch eine Feuerwaffe, ist klar. So ah. Okay jetzt aber nie, dem so stark wie andere, ich gekämpft habe. ja, Dann weiß mit nicht ein Feuerangriff. Der nicht an den so stark. Jetzt zahlt, jetzt zahlt sich meine training ja aus. Boah. Und das wird mal aufstehen. Angel Lordingo. Ja, ich habe keine Chance. Äh, 35 wir sind level 38 oder so. Also. aber ja klar, weil nicht so viel Offscreen irgendwie zu mir ist ja klar irgendwie das voller Power gegen die. War schon wahrscheinlich ein eigentlich wie ich glaube, sollte ich wahrscheinlich noch gar nicht besiegen können. Ich treffe den so. ist wie ich ja, das geht auch schon recht wie <lacht> Angriff. kann mal auf die ganze zeit am boden zu landen ey. kann ich nicht treffen. mal irgendwie so ein angriff der irgendwie einen weiten angreifen kann Oh, ich dachte jetzt, da ist jetzt noch die Augen trocken, das ist keines. Warte so. Oh, Nacht geworden gerade im Kampf. Cool. jetzt ja, ist der Tag geworden. Weil mal der 갈tags halt geändert. Okay, nee, ne? ja, das geht jetzt nicht. Wir reden ein bisschen das Batterie, aber er weiß vielleicht natürlich irgendwie weiß nicht loslegen wo im letzten Moment. Auch oh, kannst du mal auf nach jedem Schlag hier umzufallen. kann den dann nicht treffen wenn er am Ach, Ah. Au, was. Au. Auf und zu pitch slap. Au, auch ganz Sagt er, wird noch nervig? nur geh weg. Aber ja. Sollte vielleicht noch, ich den erledige mit Yuri, die Waffe wechseln, damit er noch Ich habe schon, habe ich schon gefragt, wer kommt nach Wenn das irgendwie Monster oder so auf aber war nur Estel. Kann ich jetzt eigentlich fragen, ist der Monster? Oh, was machte mich auch irgendwie ein Heil angesetzt. Liebesfeil, boah. Na ich muss noch Ich glaube, der tut irgendwie die Tagzeit halt ändern. Hat. Ja, hat gleich das ist so schwierig, aber jetzt erwarten selbst dafür, dass wir hier irgendwie schon eine höher sind, machen wir den ganz schön langsam glatt. aber ah, uh. uh. uh. uh. uh. uh. uh. uh. okay, gut. Ich <lacht> aus dem Munde. kommt so bleibt <lacht> ich verarschen? Was? That, das ist geil. ich verarsche? Mein Gott, Patty, du hast noch so viel TFE. Kannst du ihn mal einsetzen, da wäre richtig vorgelegt. Ah. Ah, ah. Er schwimmt. Schau dir das an, Matsuda. Ich da. einfach auf den Boden, die Arme aus und dann schwimmen. Ah. So, hatte gesehen, wie viel Salz ich gemacht habe gerade. Wen heilt jetzt noch mal Oh gut. Aber Petty, gut. Man, jetzt so mit, wenn ich Fangspunkte aus dem Fenster werfen, aber dann wechseln wir anderen, kannst du irgendeinen Angriff einsetzen, der nicht irgendwie Feuer schaden macht? aber wir kann auch hier einfach warten, bis erledigen. Jetzt hat er sich wieder geheilt. Gibt es jetzt nicht. Viele werden abziehen mit Juri. Juri ist voll easy. Der hat sich schon wieder gehalten. Warum? da auch damit. Er hält sich immer so um 15.000 Punkte oder so. So, jetzt mein gott habe ich irgendein angriff der irgendwie anderes element macht ich glaube da tut dann irgendwie so, macht den kalt aber explodiert ah, mit klumpen wie wir einfach nichts kriegen ne? Ja, hat Ja, gefangen. ich glaube hier. Ich orimo. Sasena no houre sama mo mo habe. Stehen die Eltern einfach so daneben ich und Kadosno. Was mit den Eltern? Stehen die einfach nur daneben denken sich, ah, oh, cool. <lacht> <lacht> so ein äh. <lacht> einfach so du hast mich gewonnen du bist ziemlich gut Zur volum zeige ich dir wie man kocht Bonk kett dann ich gebe dir das hier zum üben ich muss los mein planet braucht mich wir sehen uns hm. okay okay dann wissen es geil ja hm. so mich am dorfeingang Lässt uns schon das kannst du gerne so lange bleiben wie du möchtest du kannst gerne so lange bleiben wie du möchtest äh, wo sind wir sind die anderen sind die alle tot Will ich noch zu der einen stadt hier zurück oh. abgelehnt oh. Was da ist Eltern nicht. Äh, du ist. Ja, ne? Ja, einfach nur zugekommen und gelacht, als wir am Boden lagen. An haben noch gar nichts gemacht. Wir haben den gerade Wasser gegeben. So 子まさか。 それ優しいおじさんが調べ<笑> Plecat, in so, ja. so ich und damit, Ja, doch, Fero, so Das Du Fero, ich ich お帰りなさい。あ、リピート。なんで俺が調べ ah, Kokokayom, gente, mach ich rasise? Jürgen, sonno, nikki, niatare. Kokoka? hier Jetzt ist voller für typ irgendwie da alle beschützt. Kreuz. ein Mit allen wieder vereinigt. Kein normales Monster. Jetzt sind noch einmal, Leute hier. noch okay. einmal, Jetzt bewegen sich. Lan, <lacht> uh, Polaris. Ich glaube, ich brauche sogar Sachen. Na, jetzt kommt wahrscheinlich wieder kaufen bis zum geht nicht mehr, weil ich wahrscheinlich Ostsee machen werde. Was ist das denn hier? Jetzt ja, war sie verbessert über Limits. Ja, damit So, ich habe wahrscheinlich wieder dutzende neue Sachen hier, ne? oder nicht ich Flamberg. Ich so, aus es hätten wir was Neues hier: scharfrichter Ariman, Haben wir das Schafrichter alles lernen? Shiva Hat irgendwie Anspielung an Final Fantasy oder was? Okay, da werde ich mir alles auf screen anschauen weil ich hier weil nicht wieder zehn minuten shoppe ich dann über auf screen das ist der truhe ich hoffe er hat wir hier nicht in kämpfe oder so geraten ich zu mal hier schauen mit katzin hier Nö. Okay. Kann ich mal mich hier ausruhen. Diese Kiste, ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, wo ich sie gesehen habe. Was? Kiste? Äh, ich habe dir schon gesagt, dass ich nicht mehr weiß, wo ich sie gesehen habe. Du bist echt nervig. natürlich noch an diese Schuhe der Leute erinnern, die heute Morgen an dir vorbei spaziert sind? Eben. Okay. Wie unfreundlich. Der Vorsteher ist ein großer Mann, aber die Weise, der Weise ist noch viel größer. Der Weise wird alle Monster fragen, die uns angreifen wollen. Der Weise überlegt sich gerade neue Techniken, um die Monster zu verjagen. Wow. War es, wenn ich gerade rausgehen will, das Kloster Schauplatz. Zahl Blutiger Kämpfe wie aufdrängen. Diesen Steinkreis will ich mal sterben. Das ist mein Traum. freut mich, was? schein nur, dass das kursieren so weit weg von ihr ist. schauliches Leben im wenn ist nichts für mich. Ich schwöre, eines Tages werde ich im Kolosseum stehen und blutrote Blumen auf seinen Stein wachsen lassen. Okay. Wir haben Pharaoh verpasst. Ja.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 So, warte mein? ja, nix für alles zum selben. Mein Vater starb ganz plötzlich und ich muss die Verwaltung des Dorfs übernehmen. Aber es läuft überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht, was ich ohne die Hilfe des Weisen machen würde. Der Weise er wurde im größten Haus, also im einzigen Haus, das hier noch ist. Das ist wirklich das einzige Aus, was hier neu ist. Du bist ein Fremder. Ich darf nicht mit Fremden sprechen. Ja. Halte ich besser von uns fern? Das äh, versteckt zurzeit in großen Nöten. Wir werden von einem gewaltigen Monsterangriff bedroht. Alle sagen, dass uns mit dem Weisen auf unserer Seite nichts passieren kann, aber man kann sich darauf verlassen. Es ist so friedlich hier, dass niemand weiß, was Unsicherheit bedeutet. Ich möchte ja nicht schlecht über den Weisen sagen, aber man muss auf alles gefasst sein, oder? Ja, ist merkwürdig. <lacht> Vielleicht nur ja eine Mo vater Morgana von diesem Monster. Ja, ne? voll, die, voll die gute Theorie. Eigentlich Vielleicht liegen wir alle nur in der Wüste und hypnotisieren uns das ja alle nur. Vielen, vielen Dank für die Rettung. Ich möchte zurück nach Manteig zu den Kindern. Ich möchte da nicht irgendwie euch stressen oder so. Die Kinder machen sich bestimmt Sorgen, wenn sie nicht nur nach uns gesucht hätten. Wow, Wuff, Wuff, Wuff. Nur eine Frage aus, wenn an den Weisen. Wen kannst du dich verlassen? Unsere derzeitigen Bürgermeister ist zu jung und unverlässlich sein Dorf verstehe muss die Erfahrung sprechen. Die Weisheit des Weisen spricht wahrlich verbände darüber, wie reich sein Erfahrungsschatz ist, ja. oh. ist wichtig aus Ach, diese Kiste meinen die ich habe ich schon gefragt was für eine kiste weiß ich etwas über diese kiste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 ガードル 魔物 Oh, 外だね。これ 結果ブラスティアさあ。 ich habe das nicht gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Ich das das oder wir befinden uns tausend Jahre in der Vergangenheit. 3 1000 Aber ich würde sagen, wir sind in einer Hall Halluzination. Dass wir jetzt tausend Jahre in der Vergangenheit sind. Deswegen gibt es noch keine ja wahrscheinlich, ne? Die gibt es noch gar nicht. himmel Himmelskristall. kristall oder ist meine Theorie. Ich nehme an, die ist auch wahr. Nee. Ich nicht, ich so weit irgendwie daneben liegt apropos hast du zufällig longschi gesehen ich denke immer nur an ihn ich will ihn sehen so. also es gibt keine ja wahrscheinlich ne? kommt von der anderen seite des meeres muss vollkommen erschöpft sein das ganze auf dem schiff ja was nein lasst was ist das wie apathia ist das etwas zum essen Die von irgendwo anders das ist nicht schön hier, wenn alle Blumen blühen, aber von anderswo sagen, dass unser Dorf schön ist. Oh, dann gehen wir mal hier speichern und beenden den Part 48 Minuten. Das ist schon ganz schön lang. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen uns ja in der nächsten Folge noch weiter um und ja, wir wahrscheinlich shoppen, auf Screen machen und ja. Sagt dann Dankeschön fürs Zuschauen, bitte hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Zikowski. bye bye.